Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir zwar die letzte Arena bezwungen. Doch wir haben den Orden noch nicht zurückbekommen. Wir sollen nämlich erstmal eine bestehen oder so. Keine Ahnung, warum wir nicht den Orden einfach sofort bekommen. Irgendwie will sie uns sie nicht geben. naja wir werden es bestimmt noch rausfinden. Erstmal gehe ich aber meine Pokémon das ist ganz wichtig. gerade ich gleich noch. Ab. Okay, Wer fange ich nach vorne? Ich weiß, was auf mich zukommt, deshalb Äh, bräuchte ich das schon Passt eigentlich? Das ist eigentlich ganz okay so. So, und wir haben heute Großes vor, kann ich euch sagen. Und zwar wenn wir gleich die Höhle fertig haben, dann machen wir eine große Erkundungstour. Wie ist nämlich direkt hier die Höhle? Ich kann auch von hier lesen. Drachenhöhle voraus. Guten Tag. Da Sandra, die Drachenmeisterin, es erlaubt hat, darfst du eintreten. Nein, vorher konnte man nicht hier rein. Aber jetzt kann man hier rein. Und ich finde, dieser Ort hat die schlimmste Musik aller Zeit im ganzen Spiel. Ich mag diese Musik überhaupt nicht. Wenn es einen einzigen Track gibt in diesem ganzen Spiel, den ich überhaupt nicht mag, dann ist es dieser. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn so hasse. Aber jetzt ist er zum Glück weg. Ah. Aber jetzt ist er wieder da! Ah! Oh Gott, ich mag ihn einfach überhaupt nicht. Ich finde, das hört sich so schrecklich an. Da ist das Remake viel besser als den alten. Wie nicht. Nö, okay. Ah, und dann sieht man auch, wir kommen ja gar nicht weiter, wenn wir nicht den Whirlpool jemanden beigebracht haben. Ja, Haikapfen, na? Komm, nicht Katze mal kurz. Ciao, danke. Sonst kommen wir hier nicht weiter ohne Whirlpool. Doch, zum Glück haben wir ein Magonia City Whirlpool bekommen. Und können den somit jemandem beibringen, falls ich das noch nicht schon getan habe. Ich weiß es nicht mehr. Ist ein bisschen her. Yeah. So, Garados natürlich. Wer sonst? Aber was der letter jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, Server macht ja wenig Sinn. Hm, Fuchtplat ist eigentlich gar nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ich mache mal Fruchtler weg. Bis ist mir da äh, wichtiger, ehrlich gesagt. Ich bin kein großer Fan von wuchler Okay, und nun können wir da immer noch nicht rüber, aber wenn wir erstmal mal A drücken, dann können wir rüber. Denn damit können wir aus irgendeinem Grund Whirlpool-Tiles zu ganz normalen Wasserteils ändern. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, dass du einfach so ein Whirlpool kaputt machen kannst. Aber okay. Man muss auch dazu sagen, im Remake ist das besser gelöst So, und das war's auch schon mit dem Ort. So, jetzt wegskippen. Hier müssen wir nämlich hin. Doch ihr seht schon, wir können doch nicht rein, wir müssen da von der anderen Seite rein. Alles was ich hier gerade mache, macht gar keinen Sinn und äh... Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Aber man kriegt hier einen Drachenzahn. Ich glaube, der versteckt ich bin mir sicher. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, ich würde deine... Ich, ich würde deine Stärke. Nimm diesen Orden. Hä? Fuck? <lacht> was? Okay, das ist ein Bug. Okay, was? Das soll so nicht passieren. Äh, vielleicht ist das auch kein Bug. Vielleicht soll man hier gleich hin, aber... Anscheinend habe ich was geskippt. Okay, ähm, ich, das soll so nicht passieren. Ich werde nochmal resetten und das nochmal richtig machen. Anscheinend bin ich durch aus Instinkt nochmal außenrum äh, geschwommen. Weil ich wusste, dass es da weitergeht. Oh Gott. <lacht> ja, wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, neuer Safe. Jetzt können wir weitermachen. <lacht> Jetzt machen wir es richtig. Anscheinend sollen wir einfach nur geradeaus nach unten. Oh, bitte, müssen Okay, endlich hört's auf. So, geradeaus nach unten. Wir haben nie irgendwas geskippt. Es ist nichts passiert. Mal ganz mal alles weiter. Drachenschrein. Der Schrein ehrt die Drachen-Pokémon, die früher in der Drachenhöhle gelebt haben sollen. Oh, anscheinend gibt es diese ganze Sequenz hier mit den ganzen Weisen, nur im Remake. Das habe ich vergessen, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Uff, ich habe doch alles richtig gemacht. Ah, ich hab, warum dachte ich, das wäre ein Bug? Anscheinend war alles richtig, was ich getan habe. Oh Gott, jetzt muss ich ganz Weg wieder zurückfinden. Okay, tut mir leid, ich weiß auch nicht, was bei mir los war. Ich habe wirklich gedacht, das wäre ein Bug. Äh, Anscheinend bin ich noch das... Das Remake gewohnt. Wo man da diese ganze Sequenz hat mit den Weisen. Oh, ich habe vergessen Wörter beizubringen. Ah. Ja. Das passiert. Okay, alles war ganz normal. Es sollte so passieren. Anscheinend war es im Original noch anders. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ein Drachenzahn! Ich glaube, das versteckt Drachenattacken, bin mir aber auch nicht sicher. Oh! Sicht habe ich habe mich ja überhaupt nicht erwartet. Okay, ich würdige deine Stärke. Nimm diesen Orden. Von nun an können deine Pokémon die Fähigkeit Kaskade einsetzen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslos gehorchen. Ich möchte dir noch diese TM geben. TM24. Aber weißt du, was Lustig ist was lustiges 24? 25, okay, sorry. Sie enthält Feuerodem. Oh, das ist eine gute Attacke. Nein, das hat nichts mit meinem Atem zu tun. Wenn du sie nicht möchtest, musst du sie nicht nehmen. Du hast also alle Orden gesammelt. Dein Ziel ist die Pokémon-Liga auf der Minigopator. Weißt du, wie du dorthin gelangst? Gehe von hier nach Neuborgia. Setze Surfer ein und begib dich nach Osten. Diese Route ist sehr hart. Wage es nicht in der Pokémon-Liga zu verlieren. Wenn du verlierst, macht das meine Niederlage gegen dich noch härter. Okay, entspann dich. So, und ich hab keinen Bock mit dieser Musik hier. zurückzuschwimmen. zu schwimmen. Wo oh, ist mein Fluchtseil? Hab ich ein Fluchtseil? Bitte, habe, Oh mein Gott, ich hab ein Fluchtseil. Weg hier! Musik! Okay, die Musik hat aufgehört. Äh... Du Hallo Mike! Ich habe hier etwas für dich. Könntest du kurz im Labor vorbeikommen? Bis später, Klick, biep, biep, biep. Äh, klar. Eigentlich wollte ich was anderes machen, aber das können wir gerne auch machen und ich habe keinen Fliegen, oder? Ich hab keinen Fliegen. Ja, wow, cool. Äh, dann würde ich sagen, mh, was machen wir? Wir haben ein paar mhm. Sachen zu tun, die wir machen könnten. Ich würde mal überlegen, was wir zuerst machen. Ich würde aber tatsächlich sogar vorschlagen, dass wir jetzt den ganzen Weg nach Neubork hier von hier aus nach unten zurückgehen. Das bedeutet, von hier aus, wenn man auf die Karte schaut, von hier aus geht es nach unten. Und da unten rechts ist Neuborg hier. Das heißt, wir müssen diese Route nach unten beschlagen. Aber eigentlich wollte ich nach ganz links nochmal hin. Ich weiß nicht, wir könnten aber auch erstmal die Route machen. Oder wir machen es erstmal nicht. Oder wir machen erstmal die Route oder wir machen es erstmal nicht. Ja, komm wir machen die Route. Route 45, Bergweg voraus. Tja, und jetzt kann man hier die Route zweimal machen. Also wie werden sie zweimal machen? Man kann nämlich nach links und nach rechts gehen. Und hier gibt es auch einen Höhleingang. An den ich mich nicht erinnern kann. Aber man kann hier so ein bisschen cheaten. Merke ich gerade. Okay, egal. Ich weiß nicht, was das für eine Höhle ist. Ich hab's vergessen. Mm, kann sein, dass sie für später noch wichtig wird. Aber hat sie nicht gesagt, wir können das Kaskade einsetzen? Wir haben doch keine Kaskade, oder? Haben wir Kaskade? Wir haben Kaskade. Oh. Oh. Ja. Ja, klar, dass Garados das einsetzen kann. Aber das bringt mir gerade wenig. Okay, ich muss sortieren. Was möchte ich erstmal machen? Ah, wir haben so viel zu tun. Wir sind so viel, viel, zu tun. viel zu tun. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Route hier. Ich glaube, das macht jetzt momentan am meisten Sinn. Du, du, du, du, du, du ist die letzte Route, die wir machen können. Und deshalb machen wir das jetzt, jetzt. Meine Pokémon sind voller Energie. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, weil ich möchte eigentlich in dieser heutigen Folge noch einen anderen Plan nachgehen. Aber ich weiß nicht, ob daraus noch was wird. So, und ihr seht, das ist eigentlich hier unten ein sehr guter Training, falls man nicht gegen Sandra ankommt. Falls man zum Beispiel vielleicht noch underlevel ist oder so. Sollte man hier definitiv ein bisschen leveln, dann ist auf jeden Fall eine gute Idee. So, wir haben das schon 20.000 Mal gesehen. Immer gegen keinen Konikskampf. Deshalb ist es eigentlich egal. Wir wissen alle, wer gewinnt. Wir gewinnen. Oh Jemini, ich bin der große Verlierer. Tja. Ich bin eher langsam, was das Denken betrifft, weißt du? Deswegen setze ich auch alles vor aufs Kraft. Wow, du bist viel stark. Gibst mir deine Telefonnummer? Ich bin einsam. Und so, meine Frau hat mich verlassen. Ich hätte gern zu zum... Re Tut mir leid, Mann. Ich mich einfach nicht. Du, du. Jetzt ein bisschen gemeint, tut mir leid. Welche Kampftechnik verwendest du? Setze starke Attacken nicht völlig willkürlich ein. Are you sure about that? Was hast du denn so? Mira, drei Pokémon. Ein und ein Trr kämpfen bekämpfen sich jetzt. Der eine macht.. Das macht sehr, sehr viel Damage. Der andere macht. Das macht gar keinen Damage. Ein kleiner Kratzer. Ja, machen wir Kratzer. <lacht> Zack. Level up. Ein Schillock. Oh. Okay. <lacht> Hallo, Schillock. Ich werde ihn jetzt besiegeln oder auch nicht volltreffer zwar, aber reicht noch nicht aus ja komm, hau ab, verschwinde und noch ein chillock ja, wieso hast du zwei chillocks voll langweilig aber danke für die kostenlosen fahrungsdruck, wie gesagt, da kann ich schon fahren und das war's gut, dann habe ich eben verloren ich mag keine übermäßig starken attacken Will gewinnen, aber ich möchte dabei keine Pokémon verletzen. Ja, muss auch mal Sachen in Kauf nehmen. Spezial kann aber keine Items tragen. Ja, möchte auch nicht haben. Aber dann wisst ihr zumindest, was man hier finden kann. Was gibt's hier eine Beleber, das ist natürlich sehr wichtig den zu haben. Und ich glaube, hier ist das Ende. Kann das sein? Ich sehe einen Höhleneingang, der aber gerade egal ist. Oh, Bären. Ist das normale Bären? Nee, nicht. ist ja nicht. Ah, ist hier eine normale Bäre. Okay, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Leute, die dieses Let's Play schon ein bisschen verfolgen, wissen, warum wir die mitnehmen sollten. Deshalb schmeiße ich mal irgendwas weg, was ich nicht benutzen werde. Eisheiler. Werde ich nicht benutzen, das weiß ich jetzt schon. Gib mir die Beere! Ba, ba, ba, so, die werden wir bestimmt auch noch abgeben. Wahrscheinlich nicht heute. Aber demnächst... Oh. Oh Gott, wie lange ist denn diese Route? Die ist ja groß, als ich gedacht habe. Ich trainiere auch Pokémon. Möchtest du gegen mich kämpfen? Eigentlich nicht, nein. Aber du stehst mir weg no, no, no, no. Eigentlich kann man die ganze Route hier skippen, wenn man Bock hat Aber ich möchte euch ja gerne alles zeigen well. Ich habe mein Bestes gegeben und das reicht leider nicht Ich gebe mir ganz offen zu, ich habe verloren Oh, das ist eine große Neuigkeit, von der niemand was äh, geahnt hätte ich trainiere auch Pokémon. Kämpfen wir. Das war straightforward. Okay. Was haben Sie denn? So, Lotte, Lotte, schickt Polita. Polita ist tot, weil im Wasser. Skrr, skrr. Ach, übrigens, Whirlpool macht übrigens nicht viel Damage. Dafür versetzt es aber einen in den Whirlpool-Status, dass bei jede Runde ein bisschen Schaden nimmt dadurch. Oh, Windhose. Das ist eine sehr gute Attacke. Die sollten wir eigentlich erlernen lassen. Und ganz ehrlich, ich mache dafür sogar bis weg. Bitte muss ist eine sehr gute Attacke und da bin ich auch froh darüber, wenn wir die haben. So, und noch ein Bonita. Ja, komm, hau ab. Bye-bye. So ein Mist. So ein Mist. Ich habe schon in vielen Arenen gekämpft, aber die Dukate sind hier mir am besten gefallen. Sie ist voller schöner Blumen. Wow, du bist ein starker Gegner. Willst du mir den Telefonnummer geben? Uh. Äh. Okay. Dein Telefon hat keinen freien Speicherplatz mehr. Oh. Nein, ich kann keine Freunde mehr haben. Wir haben schon das Maximum erreicht. Ja. Von vielleicht fünf Leuten, die wir gespeichert haben oder so. Das war's. Cool, oder? Definitiv cool. Was Route 64. Nein, andersrum. 4, 6. Weg, weg, voraus. Das heißt... Ah, das heißt, wir sind hier. Okay. Ähm... Ja. Jetzt haben wir nur den ganzen linken Weg erkundet. Und mir fällt gerade auf, ich komme nicht mehr nach oben. Aber ich kann euch zeigen, wo wir jetzt hier sind. Ihr kennt nämlich bestimmt diesen Ort wieder. Ja. Das hier ist die erste Route, in der wir waren. Falls ihr euch noch ändern könnt... Ich hab nicht mal Schneider. Gar nichts! Ich möchte mein Pokémon halt keine VMS bringen. <lacht> oh mein Gott, sie Level 2! Hilfe! Oh mein Gott! Okay, ich stimmt. sie gar, gar nichts. Ja, dann... Ähm, ich hab keine Ahnung, was ich in dieser Folge machen möchte. Es gibt so viel zu tun. Und... Es wahrscheinlich ganz viel Zeit. So, aber ihr seht... Sind wir in Neuburg hier. So, wollen wir noch mal sehen, was Professor Lind von uns möchte. Hi Mike! Dank dir konnte ich die Forschungen hervorragend voranbringen. Nimm dieser Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Meisterball? Der Meisterball ist der beste von allen. Er ist der ultimative Ball. In ihm kann kein Pokémon entwischen. Er wird nur anerkannten Pokémon-Forschern überreicht. Aber ich glaube, du hast bessere Verwendung dafür als ich, Mike. Wow! Wir können jetzt mit diesem Ball, egal welches Pokémon, fangen. Ich würde sagen, wir gehen zum nächstgelegenen Taubsie, denn ich wollte schon immer meinen Taubsie haben. Nein, natürlich nicht. Ähm. Ich habe leider kein Fliegen und ich kann niemandem von meinem Pokémon Fliegen beibringen. Und, äh, bitte sag mir hier, drin ist eine Box, eine Pokémon-Box, das war jetzt sehr hilfreich. Ist das eine Box? Nein. Oh nein, muss ich jetzt den ganzen Weg... Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe dann den ganzen Weg nochmal zurück. So, da sind wir wieder. Und ich habe jetzt tatsächlich doch ein Taubsi gefangen. Und das Fliegen beigebracht. Das heißt, ich fliege ab jetzt auf einer kleinen Taube rum. Ist das nicht super? So, okay. So, wir sind nach links abgebogen letztes Mal. Jetzt gehen wir mal den ganzen Weg nach rechts. So, ja, kann man doch nochmal nach links und rechts. Aber wir gehen jetzt mal ganz, ganz rechts lang. Das soll jetzt übrigens nicht meine politische Meinung sein. Was hältst du vom Pokémon-Training? Von deinem oder allgemein? Ja, allgemein, super Sache, ne? Muss ich mir deins bewerten hier, Arne. Taubos. Okay, ziemlich cool, aber gehackt. Ein gehacktes Taubos. Das kann nämlich nicht auf Level 25 sein. Du Cheater! Dich müssen wir dafür bestrafen. Aua. So. Down. Und dann kommt da noch Elekt. Und machen wir dagegen. Ich weiß es nicht. Ich jetzt oben ein, glaube ich. Ja, ja, ja, ja, ja. das wird ganz gut sein. Giftpuder, ach, warum mache ich das? Macht das doch keinen Sinn. Ich habe nur A genug beim Vorspulen. Ich gebe ja Aber das Ding kann nicht! Das ist mir egal, ob ich Damage lebe. Das Ding wird down sein! Denn du schlägst es jetzt selbst! Nein! Doch nicht! Immer nichts Nein! Dad. Ah, ihr Dad. Das, das, das ist das. Kratzer. Tja, jetzt stopp wohl, wenn ihr die ganze Erfahrungspunkte habt. Das geht nicht. Das kann ich nicht zulassen. Du verdienst meine ganze Hochachtung. Dankeschön. Wie ich sehe, ziehst du deine Pokémon mit Sorgfalt auf. Die Gemeinschaft, die du bildest, wird dich in gefährlichen Situationen retten. Ja, ja, schon klar. Amphi muss mal gelabelt werden. 34 ist ja gar nicht rein. Da muss mehr rein. Ein Item gibt's jetzt zu finden. Und es wäre eine doppelte trage ja. Kann sein, dass wir die Folge ein bisschen länger machen. Ich möchte heute viel erreichen. Ich habe hier ganz allein trainiert. Sieh die Früchte bei der Arbeit. Aha. Udo! Maschok, das ist nicht gut. Sky, du und und äh, tot. Yeah. Ah. Das schreit nach extremen Maßnahmen! Ich ziehe mich zurück in die Berge, um mich in allein zu üben. Oh, du bist ziemlich stark! wir Freunde sein! Okay. Also, links da unten, ich gehe nach unten und es war eine dumme Entscheidung, fuck. Warum ich auf Berge klettere, weil es sie gibt. Warum ich Pokémon trainiere, weil es sie gibt. Mhm. Versucht mal, unten in den Kommentaren irgendeinen lustigen Satz darauf zu bilden. Einfach am Ende schreiben, weil es sie gibt. Anscheinend kann man das ja... Für alles benutzen. So, Garados kann hier ganz viel Erfahrung fressen. Ah, ja, komm, die Krim wir auch noch schnell platt. Easy. Niederlagen, ja. die gibt es auch! Ja. Pokémon zu entdecken war das Beste, was mir passieren konnte. Und warum? Ja, weil es sie gibt. Ah, hier ist auch noch einer. Okay, merken wir uns. Und hier unten ist anscheinend mal eine Beere. Ein Obstbaum, eine Rätselbeere. Aha. Das war mein Rätsel, wie die dahin gelangt ist. Mö. Okay. Ähm, ich würde sagen. In der nächsten Folge von Pokémon Silber beenden wir diese Route. Also gut, ich zeige dir die Kraft von Berg-Pokémon. Wollte ich sie ja auch nicht, aber okay. In der nächsten Folge beenden wir diese Route und machen dann. Großes Abenteuer. Und oh, warum muss er so viele Pokémon haben? Wisst ihr was? Das spüre ich jetzt komplett vor. Er hat nur Kleinsteins. Er hat nichts anderes außer Kleinstein Das ist einfach nur zum schwachen Pokémon-Level-Fahren. Zack, und das war's. Ich hab nicht mal gelesen, was ich gesagt hat. So unnötig. Es ist vorbei. Auch gut. wir Wanderer sind eben so. Tja. Tja, tja. Tja, tja, Und hier ist das Ende. Yep. Oder wisst ihr was? Eigentlich würde ich gerne jetzt in dieser Folge diese Route zu Ende bringen. Das ist so langweilig. Machen wir einfach ein bisschen überziehen. Wir fliegen auf der Taube. Yeah, so. Also schön heilen. Dann nach und her ziehen. gehen mal hier lang und ich ist ein Trainer. So, ich ja, auf alles vorbereitet? Lass mich mal sehen, wie gut deine Pokémon trainiert sind. Ja? Macholo. Mhm. Aber deine Pokémon sind nicht so gut trainiert. Ne? Bye bye. Georock. Bye bye. Macholo. Bye bye. Oh, ich hab verloren. Das siehst du richtig, mein Freund. Ich gehe zum Eisfach bei Ebenholz City, um etwas mehr zu trainieren. Okay, ciao. Oh, Funky, süß. Ist sehr toll, I like it very much. Ja, ja. Du, du, du, du, du, du. Guten Tag. ich habe schon besiegt. Okay, anscheinend waren wir hier schon überall. Ich spitze. Ach, hier waren wir doch. Mmh. Ja, ja, ich weiß Ich weiß schon, ich weiß schon, Leute. Ups, hier wollte ich eigentlich nicht hinfliegen. Das habe ich jetzt außerdem so gemacht, weil ich es vorgespult habe. Kann passieren? Oh, Aus Trag uns irgendwie wieder zurück. Oh. Mike, howdy. Ich bin's, Bruder. Ich bin auch noch ein bisschen Screen-Time, okay? Guck mal, ich habe sogar ein cooles Blutzug. Nein. Lass mich in Ruhe. Du kriegst deine Screen-Time von mir. Über meine Leiche, vielleicht. Aber sonst gar nicht. Ich hoffe, es war's sogar von dieser Route, oder? Weil irgendwie. Bin ich jetzt die ganze Zeit. Welchen Weg lang gelaufen kann sein, dass es noch ein bisschen was auf dieser Route gibt? Hm, ich weiß nur noch, dass es hier ganz rechts noch einen Trainer gab. Ja, ganz rechts soll es noch einen kinder geben haben. Ja, genau hier. Den machen wir noch hier in der nächsten Folge. Machen wir was cooles. Hey, du hast Mummel in den Knochen. Aber weißt du was, wenn es um echte Courage geht, bin ich der Mann. Hm, how about now? Hast du hast vielleicht die Courage, aber du hast nicht die Kraft. Guck ihn dir an. Guck ihn da an. Okay, setzt mal ein Amphi, kriegt dich. Ja, wow. Wow, Finale. Und dann sagt er: Ja, ich hab Mummi, ich bin der Mann. Setzt aber dann eine Selbstzerstörungsattacke ein, weil er weiß, dass er mich dort nicht down kriegt. Traurig. Hallo Geobatz. Ciao Geobatz. Traurig. Einfach nur traurig. So beenden wir die Folge. Aha. Okay. Meine Pokémon waren leider nicht couragiert genug. Mhm. Mensch, wie ich dieses KP Plus liebe. lecker. Ich trinke immer die von meinem Pokémon. Ich kann nichts dagegen tun. Äh, uh, we are no okay. Why? Hi, Punky. Gott, der seltsame Typ. Ich mag ihn, mag ihn. Okay, hier ist das Ende. Ja, hier ist das Ende. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich an den wertung freuen. Ich weiß, die Folge war jetzt sehr lang, aber ich wollte einfach jetzt diese blöde Route hinter mich bringen. Ich weiß nicht mal, ob sie fertig ist, aber sie ist jetzt einfach fertig. Punkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, wir machen was cooles, legendäres. Haut rein!